Ich mache bei der Kerzenkampagne mit, weil ich glaube, dass sich etwas für die Menschenrechte bewegen kann. Diese Kampagne ermöglicht es, Amnesty Luxemburg seine Arbeit für die Menschenrechte fortzusetzen und unabhängig zu bleiben. Sie kann nur gelingen, wenn alle mitmachen. Am 10. Dezember ist der Tag der Menschenrechte.